Um, ihr alle, die hier jetzt hier in den Teams steht und startet, ihr seid begeistert dabei und ihr habt ähm, Wochen, Monate. Also bis gerade hatten wir nur Rot und Grün. Hoffentlich ist die Welt doch nicht so binär wie wir glauben. Es gibt auch So, er ist fleißig und er die Umwelt und es geht ja auch ein bisschen um die Umwelt bei